Hier, es gibt schon, was hier ist. So, jetzt machen wir halt so weiter. Übers. Deswegen habe ich ja das Headset, ne? Irgendwas habe ich da ja gekauft mal. Für 30 Franken. Wäre ja schade, wenn ich es nicht brauchen kann. Gemütlicher darunter stopft. Ah, wir sehen aber auch... Ey, sie items auf der Map. Nice. Ja, war mal weg. Äh, ich hoffe, da werden nicht zu viele Zombies stehen. Sonst wechsle ich mal aufs MG noch, dass ich Magnum-Patronen behalte. Die Hazmat-Suits sind noch da. <lacht> Platz. Muss ich, muss ich. Ich habe immer noch Angst, ist. Stimmt. Da muss ich ja nicht mehr hin. War das eine elektrische Tür? Okay. Okay, Stromzufuhr heißt halt, elektrische Türen sind alle zu. Und jetzt muss ich äh, Rotarsch einsetzen, um die Schallplatte zu bekommen, damit ich bei Blauarsch Waffe äh, ist Einschuss. Ich, ich leere die. Not worth it. So, dann kann ich die Magnum schmeißen. So. Ich hoffe, ich komme... Also ich, ich soll... Ich bin so im letzten Abschnitt oder im zweitletzten Abschnitt vom Guide, so. Es sollte langsam zu einem Ende kommen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Jaja. Ja. Ich muss jetzt hier nur noch... Warte, ja. Spilo im Zimmer aktiv, bla bla, dann... Äh, letztes ausrüsten, das Finale. Also ich habe noch zwei Abschnitte vor mir. Ich bin jetzt im drittletzten, Ab im... In der unteren Hälfte vom drittletzten. Der drittletzte ist ein bisschen länger. Der rote Rubin ist da. Ich hoffe, da oben gibt es hier nicht einen Bosskampf oder so. Der blaue Saphir und der rote Rubin. Ah, ich stehe. Okay, ich dachte, da kommt noch was. Ballplatte Platte rein. Jetzt müsste das Bett ja wieder hochgehen. Bzw. so runter, ja. Also, es ist eigentlich einfach eine Replika von, äh, von oben. Ich mache mich kurz weg, weil äh, wegen Swag. Nein, damit, falls was kommt. Deswegen. Es ist nicht dasselbe. Aber ich kenne das Layout. Da ist nur die Bälle. Ich habe meine vier Flügel nicht geholt, ich Idiot. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, weil ich bei Claire einsetzen kann. Ich kann nur eine nehmen weil ich nicht kombinieren kann. Und ein Heil-Item zu nehmen, nur damit ich ein Heil-Item mitnehmen kann, ist Schwachsinn. Okay, ich habe vergessen aufzunehmen. Ich muss mir den Stream runterladen für einen Moment. Moment, ich mal mir kurz eine Notiz. Boah, Mann, wegen zwei Minuten oder so mir den nachher kurz das wäre bei 3 15 irgendwas wahrscheinlich so um das so. Um. ja ich habe nur die libille gefunden ihr seht ja was laber ich natürlich ich mache das ja rein einfach qualitativ nicht ganz so gut wie mein recording aber hey Ich, noch mal ich, ich kann nochmal speichern. Ich kann nochmal speichern gehen, das ist eigentlich smart. Mach mal. Ich werde auch Heil-Items dumpen. Äh, nicht alle, aber ein Teil damit ich mit Claire noch habe, wenn wir mit Claire spielen, weil ich weiß nicht, wen wir am Ende übernehmen. Wobei ich glaube, wir werden mit Chris beenden. Irgendwie habe ich das Gefühl. Wobei, dann hätte Claire alle Waffen jetzt... Halt die Munition. So. Jetzt kann ich zu Claire äh, meine Magnum ins Inventar. Da ist eine munition nehmen die noch mit. Ich glaube, ich muss mit ihm wieder Material dumpen. Ja, da oben ist. Platz natürlich nicht. Ja, es sind nur sieben Shells. Sieben Shells werden keinen unterschiede machen. Okay, jetzt ist die Frage. Ich, ich gucke das jetzt nach, weil es ist mir zu blöd alles nochmal zu machen gleich. So, mit wem spielen wir jetzt? Ich habe keine Magnum, das ist nice. So wie es aussieht, beenden wir mit Chris und ich habe alle Waffen auf Claire natürlich. Wenn ich jetzt den Bosskampf nicht schaffe, weil Claire alle Waffen hat, Die schlussendlich mit ihr übrigens gar nicht gebraucht habe. Dann werde ich pisst. Das ist so unfair. So fucking unfair von diesem Spiel mal wieder. Ja, brauche ich nicht, verpisst euch. Äh, Key Items. Ich werde so pissen, wenn die bei Claire gewesen wären. Aber wie es aussieht, behalte ich Chris. Was heißt, ich nehme die mit, die ich aus irgendeinem Grund... Weil ich kein Sturmgewehr habe, sondern eine Maschinenpistole wahrscheinlich. Ja, warte mal kurz. Mach mal die Fliege, also die Libelle bereit. dann brauche ich alle Pfeile, das sind nicht viele Pfeile. So, und wieso sollte ich jetzt alle bis auf... Ich meine Pistole dabei. Äh, meine Muni. Ähm, ja, wir werden jetzt die Bälle einsetzen gehen. Und danach kann ich anscheinend noch mal zurück. Oder? Ja, verpiss dich jetzt. Keine interessiert's. Okay, ich kann jetzt die Libelle einsetzen und danach habe ich die letzte Chance, zu einer Ruhe zu gehen, weil wir zum Endbosskampf kommen. Das heißt, ich... Droppe die Libelle. und pisst. Ich habe so keinen Bock auf diesen Endbosskampf so, Weil das heißt, dass ich je nachdem alles nochmal mache. Zum zehntausendsten Mal. Is Steve with you? <laughs> Steve, he... <laughs> Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? Ich krieg wahrscheinlich nicht alle gelben Notizen über uns. Chris... es sollte irgendwo ein selbst system sein. Wenn du es aktivierst, könnten alle elektronischen Locken nicht mehr aktiviert Deswegen einen Slot freihalten. Was passiert, wenn ich jetzt die Libelle einsetzen gehe? Ein ruhiger Chris, der nichts machen kann, weil Claire alle Waffen hat. Es sieht da wirklich danach aus. Also würde ich einfach das... ...den Orden nochmal spielen gleich. Weil ich den Granatenwerfer brauche und so. Ich probiere es mal ohne. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich den brauchen werde. Dann gucken wir jetzt mal den Sicherheitsordner an. Deswegen habe ich nochmal 10 Brandpfeile gemacht. Ja, dann machen wir auf. Wow, jetzt geht's. Um das Sicherheitsschloss zu öffnen. Aber wir haben doch... Ich habe keinen Platz für die Pistole. Ich muss schauen. Ich schmeiße das eine grüne Kraut raus. Ich werde auch nicht speichern, weil wenn ich den Kampf nicht schaffe, muss ich sowieso noch mit Claire alles machen. Immerhin weiß ich jetzt, wo ich äh, Munition sparen kann gleich. Ich nehme die Pistole mit Claire und sonst nix. Ich nehme die Edelscheine mit mit Chris und sonst halt alles andere, was ich gebraucht habe. Ähm ich weiß nicht, ob Rapid Fire besser ist. Wahrscheinlich schon. Nein, nein, nein, nein, nein. So. Kann okay, ich hier... So. Ich hoffe, alles ist noch okay. Jawohl. Ich vermute, mal, meinem Guide hat es sogar geheißen, nimmt nicht zu viel mit. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, es steht, nimmt nur eine Waffe mit. Ich dann, äh, nehmt als Waffe dient eine Schnellfeuerpistole, die zwei Slots einnimmt, oder einfach die Handfeuerpistole. Und ich dachte mir halt so, ja, okay, wieso? Dann nehme ich auch noch das weitere mit. Aber nein, Claire muss ja komplett useless sein am Ende. Also lassen wir uns überraschen, was kommt. Sorry, dass ich so pissed bin, aber dass solche Sachen nerven mich eins. Nein. Ziel. Ah, Mann! Nachladen. Ich werde gleich verletzt. Ich war nicht... Ich konnte nicht mal was machen. Fuck you. Ich bin nicht verletzt, gut. Die Pistole hat so keinen Wert. Damage-technisch ist die Pistole absolut nichts wert. Ja, das ist eine Kraut, das ich nicht mitnehmen kann, weil ich keinen Platz habe im Inventar. Ich sehe es halt kommen, dass ich gleich alles nochmal mache, gleich. Brechen auch gleich ein paar Tyrants aus unten wahrscheinlich. Ah, oh, Veronica. Ich habe mir nicht mal die Beschreibung gemerkt. Ich weiß einfach, es ist Veronica. Oh nein, ich habe auch noch einen Timer. Ich habe einen Timer drin. So lobe ich mir das doch. Das heißt, die Gefängnistüren sind alle offen. Okay, ich wusste es. Es war gar nicht nötig. Ja, hallo! Ah, wir kriegen eine PS1-Version, okay. Das ist Alexia, ja, alles klar. simultaneously on three. Got it. Okay, wir kriegen einen Boss-Battle. Wir brauchen die Waffe. Ich sehe Jetzt für einen Granatlauncher mega-nice. Ein nicht Granatlauncher, no. Das war in der Lore lange nicht alles. Okay. Ja, es ist eine Ameise. Ich probiere schon gar nicht erst. Ich lese gleich, was ich machen muss. Ich liebe es, wie der Timer schon läuft im Ladenscreen. Ich lese es einfach direkt. So. Äh, Alexias zweite Form. Puh, das wird stressig. Bewegung bleiben und ballern ist der Tipp, den man hat. Und heilen, heilen scheint es noch nicht so nötig zu sein. Leer. Warte, wieso habe ich zwei? Ich habe die doch extra zusammengelegt. Okay, meine Leben sind noch nicht so schlimm. Jetzt könnte es kritisch werden. Ist es auf? Leben. Leben echt kritisch wahrscheinlich. Erst im gelben Bereich. Oh, oh, oh, oh, oh, mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht. Und ab jetzt brauche ich die Impulskanone. Oh nein. Oh nein, wird das jetzt wieder ein Shooter-Ding. Warte, warte, warte, warte, warte. Meine Leben sind okay. Infinite Ammo, aber wahrscheinlich Ladezeit. Ja, danke schön. Ich kann halt nicht mal zielen mit dem Teil. Äh, zwei grüne sind auf orange. Oh, die Steuerung ist zu mühsam mit der Waffe. Oh, oh, oh, ich hab getroffen. Sie war die arrogante Königin. Also die Steuerung mit dieser Waffe ist ja richtig scheiße. Also mit der Steuerung von PS2 halt. Mit dem Pfeil. Weil es äh, Draft hat. Sein Nachzug und alles. Wuh! Chris. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now the only thing left is revenge. Lass sie Wesker! Du willst sie Okay, ich bin da. Claire! Ich höre wieder Ende. Ein Controller kam für Alexia, aber ist besser. Sorry, dass du dich aber Alexia ist weg. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body there's still a living T-electia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive just as I did and be able to see your sister again. You freak. Don't you touch him. I'm sorry, dear Martha. Am haben bereits Du gehst deinem Aber was ist doch Als ein Surviving Member of ich I have to finish. remember your promise say hello to my comrades who you've killed i don't know where you get your confidence chris <laughs> Self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Human anymore, but just look at the power I've gained. <laughs> Magnificent, don't you think? Try, Wesker. No! Today's your lucky day. Next time you meet, don't count on another. Next time.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 Chris! Hey, you know that I always keep my promises. <laughs> Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Ja, es ist Payback-Time. Wir müssen die Umbrella Now, Jetzt. finish uns das and for für alle Okay, die Endcard war ein bisschen. Jump, jump, jump, jump, jump. Aber es war gut. Oh, endlich fertig. Meine Fresse. Ich habe sogar nachgeschaut. Wir werden noch Resident Evil Zero kriegen, bevor wir weitermachen können. Und dann gibt es noch 2-3 DS-Spiele, die wir irgendwie spielen. Sollten irgendwann. Mal schauen. Die ich emulieren muss, wenn dann. Das ist wahrscheinlich eher nicht. Und dann die Chronicles. Dann ein Rail Shooter. Was war das? Survivor ist drin. Dann... Äh, Warum jetzt? Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles. Revelations habe ich ja. Revelations 2 habe ich auch. Umbrella Corps, auch ein Game. beantwortet anscheinend ein paar wichtige Fragen, aber naja. Ich hab's gerade gelesen, alles gut. So. Endlich geschafft. Meine Fresse. Ich kann das nicht skippen. Okay. Genießen wir es einfach. Ja. Äh, Storymäßig absolut geil. Chris absolut geil. Claire absolut geil. Aber Gameplay richtig scheiß. <lacht> Sorry. Ich habe gelesen, es ist anscheinend in Resident Evil Zero noch so, also gibt es dasselbe Theater nochmal. Abrasive 4, das wäre dann der übernächste Teil, dann wird's besser. Ich glaube ein bisschen die Musik, die ist echt schön. gehen jetzt nicht mehr, aber jetzt ist Action. Ich will nur gucken, ob was kommt. Ich finde es auch übrigens, sorry, dass ich jetzt lange äh, nichts gesagt habe. Ähm, ich mag die Musik, das Ganze war gut umgesetzt. Ich finde es auch geil, die Cutscenes sind eigentlich voll cool gemacht. Viele davon remaked, äh, teilweise halt das Original aus PS1, ein bisschen billig gemacht. Hätte man neu machen können. Aber hey, das, das Ganze war schon cool. Ich warte jetzt hier eigentlich wirklich nur auf ein. warte äh, ich würde es eigentlich schon ganz ich glaube wir kommen ans Ende jetzt kommen schon ja, ja, wir kommen gegen Ende langsam Ey, wir haben es geschafft. Uh, mal schauen, ob noch was kommt. Jetzt auch schon viertel nach neun. Ah, ich wusste, da kommt noch was. Boah, der Typ ist schon buff. Nice. Rang E. <lacht> Mann bin ich scheiße. Battle Mode, okay. Ich guck mir jetzt einfach noch Battle Mode sein. Das ist ein Cut, das ich weiß, hier muss ich aufhören. Messer, Pistole, Armbrust, Shotgun. Ich sagen wir mal Chris und... Oh ja! Oh, geil! Oh ja, man sollte vielleicht eine Waffe ausrüsten. Oh! Ich muss mit dem mit dem gleichen Stick äh, nach links rechts drehen, mit dem ich auch laufe. Also der rechte Stick macht nichts. Ich mache alles mit dem linken Stick. Was zur Hölle? Wir gleich den Optionsknopf mal haben. Ja, ja, ja, darüber. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Oh. Dieser Battle Mode ist so komisch. Was zur Hölle passiert hier? Was ist das? Sehr verwirrt mit diesem Modus. Ich glaube nicht, dass ich den abschließen werde. Oh ja, die Magnum ist ein bisschen stark, du. Da ist ein Tyrant. ich e. Ja, eine Infinite Magnum ist easy. Hab ich eigentlich eine Map? Keine Ahnung, was ich hier mache. Ja. Ich glaube, ich bin langsam mal tot. Wow, die können tatsächlich Treppen laufen. Oh, da lebt noch. Ja, ich lasse das mal. Das ist ein komischer Modus.